so du jetzt beginnt das server so, ich habe zehn minuten um den pisser zu erledigen ne? und schaut euch jetzt an wie dieser kampf ablaufen wird ey. So, erstmal muss ich euch erledigen damit der kampf ein bisschen einfacher glaube ich Na, ich hasste hier. Der hat noch fast voller Able. Ich rufe an. Jetzt nicht, das sind irgendwie zu krasse Angriffe. Der hält die auch noch hoch, er ist auch eigentlich schon schon genug So, jetzt bist du du übrig Komm her okay der tut drei vier angriffe hintereinander einsetzen ich finde ein bisschen unfair komm her schon überall mit mitten in die fresse gleich Mein Gott, das wird dir jetzt sehr weh tun. Ich kann noch mal überleben, überleben mit danach einsetzen. Also los nicht, dass ich dann nicht noch mal machen werde. Da kann er ja mal noch mal mit einem Charakter geschafft. level 130 Nix da gesagt nichts lass mich dich treffen ernsthaft ja ich oh. muss jetzt eigentlich gewesen sein okay ich wollte schon sagen immer noch okay ich bin der größte ja stimmt alter ich habe heute viel gelernt danke Glückwunsch, es ist unglaublich, meine Damen und Herren. Dieser Kampf, in, den in die Geschichte eingehen, das haben wir schon mal gehört. Okay, Meiste Flügel der Tugend und wohlmeinender wohltäter und Fertigkeit Einzelkämpfer. Das Gummi, Zitronen, Gummi. Okay, Kriege ich also nichts anderes noch. Ja, eine große Sache, aber es gibt noch. 対応。慣れるさ。それどころか今のカロルと比べ 7歳の夏。2人 で さすがに僕もやばいって思ったんだ。<笑><笑> Okay, so, erst einmal, als letztens hier mit Teamkampf nochmal hier alle Charaktere bekämpft habe, also als ich hier, weiß nicht, ich hatte ja Juri, Flenrita und als ich meine konstellation so geändert hat dass ich gegen die verkämpfen musste noch habe ich noch was bekommen und zwar irgendwie ich weiß aber nicht das wurde mir als nachricht äh, angezeigt ich habe rok bekommen aber irgendwie habe ich rosa wagen glaube ich nur bekommen also ja das verstehe ich irgendwie nicht hat ja habe ich bekommen aber irgendwie hat mir äh, die nachricht vom spiel gesagt ich habe Rogue, also so wie Dings ja, wie man das nennt, äh. Äh, äh, Räuber, ne? Rogue, ne? Also keine Ahnung, was das für eine besetzung war, aber das waren rosa Wangen. Also ich habe rosa Wangen noch mal bekommen und ja, ein bisschen merkwürdig. Egal, wir haben zwei neue Titel. Äh, wohl meiner Wohltäter. Oh, das ist das ist äh, Kress oder Kless aus Tales of Phantasia, der Hauptcharakter der tragischen Vergangenheit im Herzen begegnet er jeden Tag. Das Schwert im albanes stil geschwungen auf zu den Wänden von Koi. Okay. Und dann einfach nur so ein... Äh, weiße Flügel der Tugend. Ein gerechter Anführer und Retter seines Volk er ist der Flügel, auf dem sich die kaiserlichen Ritter aufschwingen. Ah, immer noch nicht so gut wie der Titel. Gut. Wir sind Level 130. Also sieht gut aus. Wir hatten noch... Relativ viel Erfahrung, äh, Zeit übrig am Ende, also ja, vielleicht wird es das doch mit jedem Charakter jetzt auf dem Level. Hoffentlich, ich versuche jedenfalls. Wir haben jemals jeweils schon zwei Charaktere, Juri und Flynn, und der Rest erfolgt natürlich noch. Hoffentlich noch in diesem Part. Also bis gleich. Ja, so, da das war unglaublich einfach mit Repeat hier. Und einfach so schnell ist so, ich muss jetzt mal in einen hier legen. Ja erstmal dich. Ich bin gelähmt, ehrlich. Ist okay. Ich habe noch 20 Minuten. Du machst mir gar keinen Schaden. Bin zwar gelähmt, hat ein bisschen doof ist. Natürlich. Geil. du, lass mich mal kurz. Ich heuer erstmal dich nicht kaputt. So, komm her. So her, komm her. Dün, dün, dün. hat wenig Schaden. So mystischer Art. Was hat Oh, mein Gott, macht da wenig Schaden. Aber der hat ach, okay, der hat gar nicht so ap irgendwie benutzt nur zwei was sagt mir das auch von dem anhänger von diesen hunde anhänger ist richtig geil mein gott habe nur zwei dinger verbraucht ich habe eigentlich vier eingesetzt okay cool so dritter charakter geschafft und jetzt sind ja noch die einfachen bisher ja. Ja. ich wieder zwei titel selber eine reißszene und besten gewandt der werbeste und Einzelkämpfer und anderes Zeugs, ich habe mehr oder wieder mein Eintrittsgeld jetzt bekommen. 20.000 so Ansichten eines Hundes über den Kampf war überraschend ja, ja. einfach, ehrlich gesagt, aber einfach als mit 何よ、色々って。自分が人間世界で模倣されている<音声> <世間の人間に知らしめるいいチャンスだと思ってる。何>? <笑> <笑っちゃう。音声> Äh. Ja, war halt nicht ein bisschen offensichtlich okay. so, ich nehme einen, ich nehme an einer ist nur für dekoration einer ist wieder nur und einer ist irgendwie weil nicht äh, richtig cool ist oder Anspielung an anderen tales aufteilen ne? So, warte mal hier. Oh. Die Klamotten kommen mir bekannt vor. Glaube ich. Ein seltsamer Mission gemacht Aus den Kleinen eines verfluchten Knaben. Geboren mit dem Blut von Bestien. Okay, ich glaube, das ist aus Tales of Destiny. Oder Eternia. Ich weiß nicht. kenne ich alle. So. Und dann noch bekommen eine reißzähne die sternen Reißzähne lassen dem bösen keine chance sie sind doch gefährlicher als sie aussehen jetzt habe ich noch kein ziel bekommen der irgendwie besser aussieht als was ich schon vor hatte aber egal wir haben einmal wieder was geschafft das heißt wir können weiter mal mit irgendeinem charakter fünf fehlen noch also bis gleich so, jetzt du Ich habe eine idee lieber in ihr fertig machen da noch du stört mich jetzt erstmal wieder ne? du ich habe acht dinger werde ich so weit von benutzen Komm her. Am geht auch. geblieben nee, kannst du mich nicht betäuben. Ich habe das ausgerüstet. Ah, komm her. So, hat Irgendwas Gutes. Hm, direkt danach kann ich noch mal Dings einsetzen. Okay. Na ja, klar, ich bin so bad. Ich bin eigentlich in der kritischen form also ja. Irgendwie klar. Was das? macht aber auch ordentlich Schaden, ja. Der ist tot. Okay, er war noch einfacher mit Patty ehrlich gesagt. wo er mit Repeat war doch, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ich habe ein paar Schwierigkeiten mit Patty. konnte die, die Bellen beißen ich Dagegen könnte ich den ganzen Tag kämpfen, ohne müde zu werden. Glückwunsch, noch mehr Zeugs. Sehr geil. Killerwalk-Königin des Meeres. Und umgängliche Beschützerin. Und Einzelkämpfer und Zeugs. So, ich glaube, die einfachen charakter haben wir schon hinter uns. Der neue Sirenenzahn. Eine große Sache, so wie bei うち okay. sie doch träumen okay körper ähm, de de de Königin des Meeres, sie schießt förmlich durch das marktfarbene Wasser. Ihre strahlenden Augen verbergen ihr gewaltigen Stoßszene. Wart äh, habe ich keinen Dings bekommen. Umgegentliche Beschützerin, so ist Ja, endlich mal ein Kostüm, das ich hier wieder erkenne von da äh, bis sie ist gierig kokett und und klein kariert wie eine tischdecke aber vor allem ist sie stark <lacht> ja nein ich hätte über piraten immer noch ja, alles cameo outfit outfits hm. okay 1 2 3 4 5 charaktere noch alles klar oh Gott, aber da wird ein spaß jetzt kommen ganz schwierigen Charaktere. judith könnte ich mir vielleicht noch vorstellen vielleicht noch rita jetzt jetzt wo ich acht dinger habe acht über limits könnte halt vielleicht auch machbar werden aber ansonsten ja mal schauen wir sehen uns dann so, da ist er wieder oh, noch ein fisch ist übrig oh, ja ich habe eine ganz einfache strategie machen einfach den hier die ganze zeit Weil ich da schön aus reichweite bin und ja ich habe von dem bin mit denen seiner kacke Wow! ich einfach nicht darauf reagieren darf oh, ernsthaft das hat ja er wieder hoch ey. Nein, du bist ja nicht rein. So, jetzt reden wir beide mal miteinander. So, du. Na, no, mein Gott, ehrlich, war ja richtig blöd. War er das Haft. aufzublocken jetzt gibt es jetzt einfach nicht oh ja meine güte wie noch alles soweit schief gehen kann ich bin dann nur irgendwie vier benutzt äh, zwei oder drei ich habe auch nur drei benutzt jetzt gerade was Na, du bist jetzt weg oh mein gott hat ging doch weg hin war irgendwie schräger als der kampf an sich wenn ich ehrlich bin das war es also schade ich hätte mir fast gewünscht dass es ein wenig länger dauert okay haben wir das auch Es wir nur noch vier Charaktere, glaube ich des blitzes und bei einer geizkragen äh, fertigkeit einzelkämpfer genau cool langsam wird aber ja level 130 musste ich nur erreichen die sorgen einer jungen dame oh, war die? Ach, 千都子、よく言うわ。筒増氏は乙女だって思ってるおよ。浦和会あら。もし<笑> Ja, da war Judith zum allerersten Mal irgendwie bedrückt, ausnahmsweise. Okay, ähm, Drache des Blitzes, dann zorn dann auf den Gegner nieder wie ein Blitz, aus dem Himmel, ja, Blitzschlag aus dem Himmel. So und wann da Wandern da Geizkragen galt, galt, galt. Eine divin die für Geld ans Ende der Welt gehen würde, ach, die ist auch aus. Weiß nicht destiny klamotte also nicht bin ich mir nicht sicher als cameo klamotten soll dadurch ausgerüstet ne? Ja. gut dann fehlen nur noch carol raven Estelle und rita raven könnte ich mir noch vorstellen carol ne. gute nacht äh, weiß sie nicht aber wer weiß vielleicht habe ich ja glück mal schauen gucken wir mal, mal wie es mit dem Fehler weitergeht ne? also bis gleich oh, da, ist er. da kommt er ganz langsam nicht sofort auf dich ja, jetzt nicht okay jetzt heilt er die wieder hoch ey. Das mal weg von mir damit ich nicht gefangen werde genau so drei minuten da wird ja wohl schaffbar sein So. Ja, jetzt bin ich dran ich kann nicht unendlich angreifen damit Okay, ja schon mal kacke Kann ich unendlich normal angreifen so, so dass mal zwei Und noch mal auch wenn ich an Herzinfarkt sterbe, du stirbst auch sehr gut mein gott das war nicht so einfach mit raven aber okay Oh, mein rücken warum habe ich mich bloß darauf eingelassen und einen haufen nicht sinn machen das um herziner wolf und meister assassine und einzelkämpfer und zeugs Gut, drei Charaktere noch übrig. Der Traum eines alten Mannes. <lacht> <lacht> ihr schenkt denn aber auch echt nix na gut dann zeigt mal schon jetzt wieder den namen vergessen noch einmal maß meister assassine oder oh, sieht cool aus welcher charakter ist alles auf von irgendjemanden ne? cool ruhig und um ein Umwerfen im Pferdschwanz geschmückt. Der Schwarz tut mein Güten herz gut, steht mir perfekt. Verdammt, wer ist das? Ist auch irgendjemand von jemanden? Und äh. du ist ja ein Beruf. Und das ist... war jetzt noch mal der andere, den ich bekommen habe. Verdammt. Äh natürlich hier, ne? Umsterblich alter Mann, du bist tausend Tode geschommen. Jetzt mal wieder von den Toten aufgestanden, oder? Eins davon wird richtig sein. Keine Ahnung, tödlicher alter Mann, nee. Verdammt. Ja, gut, ich weiß es nicht mehr. Soll ich immer die Klamotten anlassen. Orange haben wir einen orangen Farbton in unserer Gruppe. Das ist mir wichtig, okay? Gut, lass wir ihn so oben laufen, ne? Gut, dann bleiben noch. Oh Gott, D 3 Rita müsste ich eigentlich schaffen mit ihren Zaubern. Ich habe es mal versucht, aber ich habe auf die Fresse bekommen. Aber jetzt, wo ich acht überlebt habe, sollte halt eigentlich machbar sein, ne? Gut, dann weiter. So, da bist du. Komm her. Diesmal wird das nicht so einfach für dich. Oh, du. ball einfach wie blöd ich habe mir wieder ausgerüstet Oh ausgerüstet davor habe ich am meisten angst ja rita bekommt ganz schön viel schaden alter egal überleben wir noch ich habe einen neuen trick hier das ist ziemlich nützlich Jetzt beim weil einfach weiter Zeug hält. Jawohl. Funktioniert wie am Schnürchen, ey. lange angefangen, die ganze Zeit eingesetzt gegen, jawohl. Gegen Einzelkämpfer hier. Und wow, das war unglaublich schnell vorbei. Sehr gut. ich dachte, der wäre und ein nein, war ja Rita alt, Weil der dauert dann nicht lang. Na, ich bin nicht überrascht, aber das war doch etwas schwerer als erwartet. Irgendwie nicht. Glückwunsch, weiß mein zweiter Versuch mit ihr. habe schon mal versucht und da habe ich auch Fresse bekommen. Weil es war noch ein paar Level vorher natürlich Zauberbiene, vergessliche Komikerin und Einzelkämpfer. So, zwei noch übrig, Estelle und Carol. Oh Gott, das wird schwierig. Der sind jetzt mal eine Magierin. Ja, この頃録勝だから強がっちゃって。で、苦戦してるように<笑> Okay. Ja, das ist klar. überhaupt keine Freude. Das Spiel weiß, dass das mit dir einfacher ist, ne? So, äh, Zauberbiene. dein Zauber stechen wie eine Biene. Die Menschen verrichten sich aus Angst vor deinen Namen. Ja, fliegen wie ein stich wie eine Biene. Und warte, da ist mehr. Oh cool. Das sieht cool aus. Ein lebhafter der Junge, der ist lieb zu singen. Du bist mit mies gelaunten Freunden unterwegs, dann nimm diesen Typen mit. Okay. erkenne ich aber nicht, wer hat sein soll. Okay. Nein, nein. Obwohl er sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ja, ich muss noch mit mit Flint's Puppe das machen. Fällt mir gerade ein. Aha. Hat ja, sie cool aus, was hatte ich denn vorher noch mal. Ja, das hier ja, ne? eintragen viel zu viele Leute schwarz. Ja, ich will ja, dass meine Truppe bunt aussieht. Jetzt trägt nur noch Juri schwarz, so wie es sein soll. Rot, ja, da könnte man ist jetzt nicht komplett weiß, dass mehr so gräulich. Gut, oh, Junge, bei dem beiden wird das aber schwierig. Das ist unglaublich schwierig mit Carol ist auch schwierig. Aber ich habe ja jetzt Strategien, ne? Ich tue mir einfach mal überlebens aufbewahren am Ende und ja, dann wird das schon irgendwie gut. Also sehe ich euch gleich, hoffentlich. Da. Was ist das? Ich euch gerne. So, nein, direkt mal Ich gehe noch mal sicher, wo? Oh. Aber ich jetzt schon wieder hier nichts machen kann. <lacht> Hat er noch im letzten Moment geheilt. Ah, da wird nervig. Aber ich habe noch über zum Abwinken. Das ist immer noch am Leben. So, jetzt du Komm her. Hm, hm. So kannst du meine Macht hier wieder setzen kommen an wie viel Schaden ich hier mache so jetzt müsste Schaden noch alter Was haben wir in der Tasche wie viel Schaden hat macht okay das war doch nicht so schwierig alles klar fehlt nur noch Restteil gut man, sobald man die Überlimits hat, ist das ganz schön einfach. Dann habe ich jetzt so großes Vertrauen, dass es auch schafft. Lauernder Tiger und rote Doppelklinge und Einzelkämpfer und es ein gibt so Carol. die Verwirrung eines Jungen. Hey, gut, Oh, das war lange. <lacht> sind doch schon, alle, ja, haben gewinnen. So, so, Okay, so, noch das übrig, komm, das schaffen wir auch. weil lacht. überlacht. Mal erstmal Kostüm anschauen. Launer Tiger. Auch wenn dein Schwert viel zu groß für dich ist, sollte, man dich nicht unterschätzen und rote Doppelklinge oder oh, ist leut und der Symphonie endlich mal wieder was ich erkenne. Ein gütiger und starker Junge, der die Reise der Regeneration auf sich nahm, um jemand Besonderes zu beschützen. Ja, aber natürlich immer heldenmutige Vesperia sind eigentlich auch nicht schlecht aus. Nur halt der Helm ist das, was mich nervt. Der Helm sieht bescheuert aus. Er kann sich auch nicht geändert werden. Aha. Ja, nicht deswegen werden ne? nein nicht das goldener soldat so das sieht cool aus ja ich finde ja gut die hörner und die flügel passen so gut zusammen alles klar nur noch Estelle, kommen mit der schafft man auch Bin ich mir ziemlich sicher die hat glaube ich noch mehr abwehr und so ne? aber die hat sehr wenig werte im vergleich wenig angriffskraft wird lange dauern sich die erledigen kann muss ich wohl mit zaubern irgendwie arbeiten kerl hat mehr magischen als sie Was? okay ja werde ich auch noch schaffen kommen gleich danke noch du übrig und diese paar dinger ich bin auch nicht meine nähe kollege ja, okay. Ich war sehr nah dran. Aber. So, jetzt denke ich dich einfach weg. So. Ja, das wird glaube ich was. Ja. Mein Gott ich aber glaube ich noch mal einsetzen? Das war, komm mal her. Heilige booste Und ich habe mich geil gut So, weil es noch mal so lustig war, direkt noch mal. Ja, dieses, war ich dann noch mal herbekommen, dieses... Oktett hier, dieses Limit-Dingen. Womit ich jetzt acht Dinger einsetzen kann. Das hat gar nicht mehr. Oh, hat auf jeden Fall sehr gut geholfen Boom. Und weg, besser. Ich bin besser Engel als du. So, damit haben wir jetzt mit jedem Charakter Kulosium abgeschlossen. Gut. Ich, ich habe gewonnen. Glückwunsch war übrigens nicht so schwer, wie ich es mir gedacht hätte. Also, ja, ich meine, sie hat sehr wenig ausgeteilt und so, aber voll viel eingesteckt und fast gar keinen Schaden von hier ja, Selbst Graz konnte sie nicht stärken wegen der hohen Abwehr. Kampf nach die und Rechen der Ritterin und Einzelkämpfer. Cool, die Feuerprobe der Prinzessin. 近所は調子はい。こうしてみんなに喜んでもらえる<笑><笑> 周囲 okay. do mit 見てるかよりも cool ähm. rechende ne? oh cool das ist auf jeden fall von weiß ich nicht irgendein teil ich weiß noch nicht welchen das ist ganz schön eng gut ich will ja nichts sagen aber okay äh. weil sie noch um wird prinzessin nee. ich weiß auch gar nicht ich vergesse es mal sind prinzip treu ich weiß nicht irgendwas Neues, hier ich weiß nicht bin so blöd so was hat sie noch mal ja magisches Fräulein hat eigentlich jetzt irgendjemand rot dann könnte ich hier eigentlich ein andere Kostüm wieder geben dieses Heldenkostüm oder sieht eigentlich auch gut aus ja sie hat rot deswegen genau da so, kriege ich irgendwas da ich halt abgeschlossen habe ein Nö. Und ihr, und ihr. So, hier werde ich definitiv noch ein paar Mal spielen, um ja äh, Dings hier meine Charaktere hoch zu leveln auf Level 150, weil ja muss jetzt für die nekropole Level 150 erreichen, ne? Und ja. Also muss ich nicht, aber ich mache es natürlich. Und ja, damit wir da auch irgendwie vernünftig durchkommen. Und ja, in dem Sinne sage ich dann, ich glaube, das war es dann für diesen Part. Ne? Das wird wahrscheinlich ein ganzer Part sein, wo ich hier mal irgendwie kart besiege. Und ja, mir einfach neue Titel angucke. Und ja, Na und ich würde einfach mal sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann bitte ein Like, ein Abo Kommentar. würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Alles klar, ich habe mit. Flins Puppe hier dieses snowboard mini spiel gemacht auf Kurs 8 und ja, wir bekommen wieder ein neues Kostüm diesmal für Flint. Ein gelernter Ritter, der auf dem Rücken seines treuen Wolfs durch den Steh reitet, das Schwert stets griffbereit. Als Ritter muss ich das Volk beschützen. Ich weiß, es ist nur eine Puppe, aber die ist so cool, das funktioniert auf jeden Fall. Wurf, ist es nicht leid, die ganze Zeit eine Rüstung zu tragen? Hier ja, legen mal die Panzerung ab und wer das an. Das Ablegen meiner Rüstung wäre unklug, aber danke. Ach, sag kein Spielverderber. Probier mal an. Nun gut. Wow, das sieht umwerfend aus. Wuff. Danke sehr, Carol. Das Schwert legst du nicht ab. Hm? Niemals. gesittener Kavalier. kommt vorbei und hilf uns noch mal So, es wird eigentlich nur von Raven die Poppe. Und ich weiß nicht, wo ich die herkriege. Deswegen werde ich da wahrscheinlich mal nachgucken damit wir halt auch noch mal hinter uns haben irgendwann. Das sieht cool aus. Seine schwammante und tiefblauen Augen ziehen nicht in ihrem Pannen. Prost, heute geht es nur um dich. Nur um dich. Okay, ja, von Raven fehlt mir noch als einziges die Puppe. So, also, ja, muss ich mal gucken, wo ich die finde. Dann mit auch mal abgeschlossen haben. Ne? Ist halt eine gute Idee. Ja, alles klar, gut. Mache ich dann mal. Also bis gleich. Okay, Raven's Puppe soll sich irgendwo hier befinden. Und ja, ich habe gerade hier herausgefunden. Hier ja, kann man hoch. Das habe ich nicht gewusst. Ähm, ja gut und gehen wir mal hier hin und hier müssten sich eigentlich die letzte Puppe hier befinden okay ich war anscheinend schon mal hier weil ich jetzt eine Truhe, die ich geöffnet habe <lacht> alles klar so ähm, oh da ist wieder so ein Busch und bitte sagt mir ich finde ja noch irgendwas Cooles dann Pizza Klumpen nein das brauche ich nicht okay ähm ich kann mich nicht erinnern, dass hier mal ein Gebiet war, ehrlich gesagt, dass man hier hoch konnte, aber gut zu wissen ist. Seit Jetzt aber das ist noch eine Truhe. Oh, jetzt muss ich noch mal runterlaufen. Na gut, und dort noch ich nehme an, da unten war die Puppe. diese ne? wichtige Truhe Lavendel, soll ich vielleicht auch mal benutzen. Die ganzen Kräuter, ne? ich habe noch kein einziges benutzt. Okay. Ähm Gut, da muss jetzt die Puppe drin sein. Oder? alte mal noch hochtouren Cool. Gut, dann können wir das auch endlich machen und ja, ich würde dann sagen, ich mache dann jetzt schnell die Snowboard -Quest und dann sehen wir uns, wenn ich die das Kostüm für Raven abgeholt habe. Also bis gleich. So, damit haben wir auch für Raven die Puppe und ja, damit haben wir jetzt das hier erledigt und können jetzt ähm, ja, als kostüm absahen für raven alles klar Ui, diese violett tun gefällt mir wirklich das ist gutes zeug ja oder das gehört mir Das er mir hm, ja so richtig überzeugt ist mich nicht hey hey hey So redet man aber nicht mit seinen models Tja, wir nutzen das was uns zur verfügung steht hier zieht das an geht klar boss die west hier mit hm? das sollte meinen fans zum kreischen bringen oh falscher kavalier okay Wintermodenschau. Lapido, 私ありがとう。あら、そ、 Genau. Also die Rent Entfü Rentier, die anführer also Nicht der Weihnachtsmann. So. Hey, schön, dich wieder. Ich sagte, sag, repeat Repeater hat von seinem Schwunder, wie er... Ach so, ist nichts Neues. Das ist nichts Neues, ne? Okay. Alles klar, cool. Dann... Weiter also nicht irgendwas wollte ich noch machen aber ich weiß nicht mehr was aber weil wenn es mir einfällt, dann tue ich es noch mal hier kurz dran denken im jetzigen partner also mal schauen wenn nicht, dann was das also ja ciao. So, jetzt weiß ich wieder was ich machen wollte ich wollte mir ein paar neue sachen hier abholen und ich kann wieder neue sachen hier abholen also komm, zeig. einem schlagdruck angriffsmontor hat vollständig angriffsmontor die das geheimen trägt okay los mehr ich will noch mehr davon ich will noch mehr davon großartige hochturm was für wen hältst du uns hey, nicht schubsen läuft unser gewichtskapazität auch auf Hochturm. tun mal, man sind das alle puppen die ich jetzt repeat geben kann auch man geil zeit mal na äh. ja. Cool. Raven. Sehr cool. Ja, warum nicht? Ne? Ich nein, wir. <lacht> 弱者を助けに <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Oh, komm schon, Rita, mach mit. Klingt dich ein. So wie Robin aus One Piece. Als nächstes bilden wir so ein Mecker. Okay, dann gucken wir mal. Ich habe da bestimmt noch einige Belohnungen bekommen, weil ich eine äh, Menge Titel bekommen habe. Ich hab so zehn neue Titel also allein durchs Kolosseum bekommen also muss ich ja wohl hier irgendwie was bekommen haben los zeig gib mir gib mir hart ah, ich habe neue Recruiten jetzt die versprochene Belohnung Hundegesicht okay ernsthaft boah ich dachte Hunde mit irgendwas verbinden stimmt ne ich noch mal zurück <lacht> wird immer noch so gefühl ich muss für den immer noch irgendwie was holen ne? er gibt, gibt mir auch bestimmt was richtig geiles ist irgendwie ein bisschen alles gegeben habe oder so weil dann ist ja auch alles für das album ne? 98 Na gut, mal schauen vielleicht kriege ich ja noch was dieses hundegesicht Komm, zeig. Na, sage ich doch. Vollständiges Hundepaket. Ah, oh, okay. Gut, dann war es das aber jetzt. In der nächsten Folge werden wir höchstwahrscheinlich hier manchmal mit der nekropole Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Also, ciao. ciao.